Dezentraler Parteitag. Das ist wie zwei Leute, die telefonieren. Was bedeutet dezentraler Parteitag? Ein zentraler Parteitag ist ein Parteitag an einem zentralen Ort. Und ein dezentraler Parteitag ist ein Parteitag an mehreren Orten. Das ist ein gutes Konzept. Man muss nicht so weit fahren. Location wird billiger. Technik muss sowieso da sein. Wie funktioniert ein dezentraler Parteitag? Bild- und Tonübertragung ermöglicht eine Diskussion an allen Orten. Im Grunde ist das eine Videokonferenz mit ein paar extra Ämtern für Wahlen. An jedem Ort gibt es einen Wahlleiter und eine Urne. Ergebnisse werden an den Wahlleiter am Hauptort übermittelt. Pro zusätzlichem Ort gibt es eine zusätzliche Akkreditierung, Wahlleiter, Wahlhelfer, Mikrofon, bisschen extra Aufwand. Aber nichts, so, was es auf großen Parteitagen nicht sowieso mehrfach gäbe. Ein Parteitag an mehreren Orten. Ist ein gutes Konzept.